Hier spricht die Polizei von Lincoln City. Alle Arbeiter treten bitte nach draußen zur Identifikation. Uns wurde gemeldet, dass hier besondere Kräfte verwendet werden. Alle in eine Reihe! Nach ihm wird gefahndet. Hände wir weg vom Körper! Ah, Schlechte! Ah, Weißt du, was ich mich frage? Wieso gibt sich einer wie du mit solchem Abschaum wie uns ab? Ihr habt mich angesprochen. Ich brauche ein Elektro, mindestens Klasse 2. Du bist eingestiegen. Wieso? Meine Mutter ist krank. Okay. Mal sehen, was du drauf hast. Wie willst du leben? Wir machen, was die von uns wollen. Immer schön brav sein, unsere Kräfte verbergen. Du bist und bleibst nur eins. Ein Klasse 5 Elektro. Sei der, der du bist. Wenn du etwas haben willst, dann nimm es dir einfach. Es wird alles gut werden. Wir haben diesen Elektro schon seit einer Weile auf dem Schirm. Benji Conner. Sie sind da an ein paar schlimme Typen geraten. Ich will nur so meine Familie wiedersehen, okay? Ich bring das in Ordnung. Wie gut ist der Elektro? Du hast nur einen Versuch. Was machen wir, wenn der Junge nicht trifft? Ich treffe. Er trifft.